Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Retro Panda Quilzi-Folge und heute haben wir einen Wunsch von Otterly Dog dran, und zwar Prophecy The Viking Child. Sehr dramatischer Titel, sehr dramatisches Coverbild, wie ihr oben sehen könnt. Ist nur in Amerika und in Europa erschienen, in Amerika hat es auch ein ganz anderes Cover. Und dann dieser Startbildschirm, das irgendwie nichts mit dem Cover zu tun hat, weil das Cover sieht episch aus, Kampf und hier spielt hier einen komisch gezeichneten Menschen und ein Pilz zeigt euch den Stinkefinger. Also nicht wirklich, aber sieht irgendwie so aus. Ja. Also. Wenn ihr auch einen Wunsch habt für diese Serie, also ein schlechtes Spiel, egal ob 8 oder 16 Bit, haut es in die Kommentare rein. Ich versuche mir alles mal irgendwann mal anzuschauen. Und ähm, die zusätzliche Aussage von Otter die Dork war noch, dass die Musik gut wäre vom Spiel. Das äh, ruft auch einigermaßen, nur der Rest würde halt ziemlich beschissen sein. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal ran. Hat auch wieder so ein bisschen so, so einen europäischen Touch, finde ich. Ne? Irgendwie, man, man merkt es ja, wenn so ein Spiel irgendwie mal in europäisch irgendwie war. Vielleicht sogar irgendwie so ein PC-Amiga-Hintergrund. Irgendwie verspüre ich den Vibe hier. Okay. <lacht> ah, sorry, aber guckt euch doch hier mal die Sprunganimation an. Wo vor allem ist dann ist ja diese Fallanimation. Das guckt euch das mal an, das sieht dann aus wie eine andere Person irgendwie. Okay, also wir können stechen. Das ist natürlich wahrscheinlich von der Reichweite auch viel zu lang. Wir haben natürlich kein Trefferfeedback, wenn wir hier wen angreifen. Guck mal, planen wir, jetzt stehen die Gegner. Guck mal, wie schnell die sind. Ach, die ist getroffen oder? Okay, also die Gegner werden nicht irgendwie durch euren Schwertschwung irgendwie zurückgestoßen. Respawn spawn anscheinend. Und laufen einfach weiter. Ihr habt keinen Soundeffekt, was euch irgendwie zeigt, dass ihr getroffen habt. Der Gegner blinkt noch nicht mal. Das heißt, ihr wisst noch nicht mal, ob ihr Schaden gemacht habt. Also das ist aber Stichwort Trefferfeedback. Wie soll ich den denn treffen? Ist das nicht so geil? überhaupt Soundeffekte? Also ich spiele es hier mit einem Emulator. Ne? Das heißt, ich weiß es nicht, ob es jetzt daran liegt. Aber Soundeffekte? Also die Musik ist gut, ja. Da stimme ich zu. Gegner sind ein bisschen seltsam. Was soll, was soll das sein? Wenn die sich bewegen. Levelaufbau ist sehr. Ich sag mal, einfach gehalten, sehr lieblos irgendwie. Alter, ja, wenn Gegner so rennen, ich kann ja gar nicht vernünftig erledigen. Ne? Ja, wie, wie, wie, wie soll ich den vernünftig bekämpfen jetzt? Ohne Witz? Und außerdem, ich werde ständig getroffen. Habe ich jetzt irgendeine Lebensenergie oder irgendwie sowas? Ich bin verwirrt. Was soll das denn hier schon wieder sein? Ja, aber die Gegner können einen selber umstürzen, ne? Das geht natürlich. Aber warum keine Soundeffekte? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Und was, was warum machen wir mit diesen Goldmünzen? Guckt euch mal die Bewegungspattern an. Was, was ist denn das für ein Bewegungspattern von einem Gegner? Ach, ist da ein böse Pilz? <lacht> der der irgendwie stinke Finger zeigen will? Also, hier macht das Kämpfen null Spaß, ne? Auch weil man Soundeffekt findet. Ich vergleiche das jetzt zum Beispiel mal mit, mit Fortress of Fear. Wenn ihr da einen Gegner mit eurem Schwert trifft, dann habt ihr ja einen entsprechenden Soundeffekt. So dieses. <lacht> ne? <lacht> Aber also, da wisst ihr wesentlich, dass, dass, dass hier irgendwie Schaden gemacht habt. Welche hier Lebensenergie? Kann ich hier überhaupt sterben? Weil so viele gegnerische Treffer, die ich ja schon eingesteckt habe, müsste ich aus meiner Sicht dann eigentlich schon längst tot sein. Aber auch hier so, also Grafik, Animation, Mist. Ähm, aber auch hier so, sie haben sich noch nicht mal Mühe gegeben. Guckt euch guck mal diese kleinen Büsche hier an. Okay, die machen Schaden, warum auch immer sieht zwar ein bisschen dornig aus, aber das hätte man auch wie deutlicher machen können. Es ist irgendwie nicht so wirklich irgendeine Art von Hintergrund da. Und die Level ziehen sich hier einfach unendlich lange gefühlt. Ohne aber irgendwie auch nur ansatzweise spannend zu sein. Bin ich jetzt tot? Oder ist die Zeit abgelaufen? Ich jetzt wieder von vorne anfangen. Ich laufe jetzt einfach nur mal durch. Ich laufe einfach nur mal durch. War der Gegner schon vorhin da? Ich Bei Gegner bekämpfen macht meiner Ansicht nach nicht so wirklich Sinn irgendwie. Ich versuche jetzt einfach nur vorwärts zu gehen. Mal gucken, ob ich hier irgendwas hinkriege also Gegner nur bekämpfen, wenn es das nicht anders geht. Guck, guck dir das mal an. Der, der guckt noch nicht mal zu ein. Ich, ich, ich hätte den doch gerade schon töten müssen, oder nicht? Also diese Fallanimation, wieso, wieso sieht er denn da plötzlich so ganz anders aus? Warum? Kann ich nicht. Was wollen mir? Nee. Kann... Nee. Also das, das Springen ist ein bisschen eigenartig, kann man sich aber dran gewöhnen. Ach, ist das, ist das diese zweite Zahl von rechts? Ist das meine Lebensenergie? Weil ich glaube, die geht runter, ne? Ja, wenn ich getroffen werde, okay. Wie fühle ich die jetzt wieder auf? Weil irgendwelche Upgrades wie Herzen und sowas gibt es anscheinend nicht einen zu sammeln. Zumindest habe ich jetzt keine gesehen. Aber... <lacht> ihr seht, ich komme hier auf, auf meinen pazifistischen Weg, nenne ich es mal, wesentlich besser durch als, äh, als mit dem Kämpfen irgendwie, habe ich das Gefühl. Also, soll ich ja gelehrt werden? Oh. Oder, oder habe ich durch das Töten der Gegner, habe ich da Lebensenergie bekommen? Da bin ich mir gerade unsicher. sie hm. ja, hat sich aber nichts, nichts... Oder, oder sind diese Münzen, die man einsammelt, Lebensenergie eigentlich? Nee, auch nicht. Nee. Okay. Also, das Kampfsystem ist wirklich übelster Müll. Das, das, das kannst du nicht anders sagen. Weil, ich, ich kann mich ja auch nicht ducken. Oder ich, ich kann wirklich, das ist meine einzige Art vom Angriff. Oder kann ich hier mit Select drücken? Select Weapon. ja. Würde ich gerne. Habe ich noch keine, okay. Dann gibt es anscheinend wenigstens verschiedene Waffen. So, gucken. Ich habe nicht mehr viel Lebensenergie, aber ich versuche es mal. Ich möchte jetzt zumindest mal etwas anderes noch sehen. Muss ich jetzt hoch? Also Levelaufbau ist sehr verwirrend auf jeden Fall. Okay. Es war relativ unsinnig, da jetzt hochzugehen. Oh, es kommt auch noch ein Boss. Alter. Jo Aber immerhin immerhin bin ich da geheilt. Hm? Aber auch das, ne, das, das ist kein guter Bosskampf. Ich lauf einfach hin. Und zwar ist keine Herausforderung. Aber ich habe jetzt immerhin ein Level geschafft. Ich guck mal nochmal, wie, wie Odins World aussieht. Okay. Wieso wie, wie fällt sie denn? Da ist doch ein Seil. benutze doch das Seil! Also warum es da diesen Sprungschaden gibt, leuchtet mir nicht ein, weil man immer wieder ja zu, zu Ebenen kommt, wie man hier, ne, wo man es gar nicht verhindern kann. Dann wird man dafür bestraft, im Level einfach weiterzugehen. Das ist so scheuert. Okay, hier ist die Musik etwas sehr düdelig. Oh, aber es ist auch so, ne, was bekämpft ihr denn? Irgendwelche kleinen Würmer und alles. Wie, wie soll ich die denn hier verletzen? Die sind so viel zu niedrig. Ganz ehrlich, ich habe auch echt keine Lust mehr auf das Spiel, weil... Es macht so viel falsch. Es gibt so viel bessere Spiele. Also da ist sogar mein Fortress of Fear, was ja schon Probleme hat. Aber tausendmal besser. Weil da so viel mehr stimmt irgendwie. Trotzdem, vielen Dank für deinen Wunsch. Und... Mich würde freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinschaut und mal gucken, was uns dann erwartet. <lacht> Macht's gut. Tschüss.